Herzlich willkommen wieder zum singerin Adventskalender, heute mit Dietrich Eichenberg und Dietrich Mayer aus Fledmark, die für uns Cello und Flöte spielen und uns einladen, das Lied Nummer 1 im Gesangbuch Macht hoch die Tür, die Tor macht weit mitzusingen. Lasst uns singen.